How much does visualization influence the design process and impact on a project during its development phase? In this conversation, Philip Scherer, who is a visual artist and architect and also visiting professor at the School of Architecture, Civil and Environmental Engineering at EPFL, the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Switzerland, talks about his approach, which concerns itself principally with objects that are yet to be realized, as opposed to visualizing historical objects, which we also cover in this unit of our MOOC. In the first half of this video, Philip Scherer talks about how he came to be the principal visualiser at Herzog and Demeron, and how he developed his technique working with Photoshop rather than with rendering software and then we move on to questions concerning an artistic approach to visualization generally du bist nicht irgendwie als äh, bilderphilip gestartet sondern hast was äh, entwerfenen architekt dort und da wird mich eben auch interessieren es ist ja oft dann doch auch die Kontrolle von einem Entwurf über das Bild ja wichtig. Und wie viel Einfluss du dann auch im Büro, Büro Herzog de Marant, in deiner Funktion als der, der diese Bilder, der diesen Ausdruck ja, maßgeblich mitgestaltet, auf das den Entwurf dann hatte? Ich glaube, man hat einfach wirklich so ab 2000 war halt dieser Druck, Bilder zu produzieren, enorm groß, vor allem bei diesen öffentlichen Gebäuden, Allianz Arena, da mussten wir wirklich liefern. Und das war für das Büro auch ein bisschen so ab 2000 wurden wir alle ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil wir unheimlich gerne mit großen Modellen gearbeitet haben und es musste bei Wettbewerb plötzlich so große Bilder ob jetzt Rendering oder Montagen her und ähm, äh, da war, bin ich eigentlich mehr so ein bisschen rein. Geschlittelt und äh, das war eigentlich sehr rutschback Man hat einfach im Büro ein bisschen geschaut, wer hat ein bisschen ein Handling, ein grafisches Handling, oder? Und äh, Philipp, mach mal oder versuch mal. Und das hat relativ gut geklappt. Und äh, das war natürlich klar für Jacques und Pierre. die waren dann natürlich schon relativ nah dran. Und äh, ich war noch relativ jung, aber habe diese Bilder gemacht und die, die waren doch recht ordentlich. Und Jacques Compierre, und die kamen dann relativ sehr viel vorbei, um zu schauen. Aber sie haben dann auch, und man spürt es dann auch ein bisschen, und da ist auch eine Kultur im Büro vorhanden, wo man merkt, und da wird natürlich nicht bis alles bis zum letzten Detail definiert vom Projektteam, ob jetzt das eine Balustrade, welche Balustrade, etc. Dass man natürlich schon so ein bisschen diesen Spirit des, des Büros halt inne hat. Und da gab es natürlich sicher Elemente, die habe ich. Äh habe ich einfach rein montagiert, ohne jetzt da abzufragen. Und dann gab es halt vielleicht wieder mal einen Philipp einen Schritt zurück. Oder das ist gut so. Und hat natürlich, hilft natürlich auch, dass ich jetzt nicht eine zu schüchterne Person bin, sondern eher tendenziell mal was mache, als äh, groß zu fragen. Ja. Und ich denke, dieser Pragmatismus, auch ein bisschen gespickt mit, dieser, mit diesem grafischen Handling, glaube ich, hat zu dieser Zeit gut gepasst. ja. Ist das ja so dass die, deine Arbeit, also ich rede jetzt wirklich von deiner Arbeit, also von, de, von deiner frühen Arbeit, also von der bei Herzog-Dimmerand, das war ja tatsächlich eine Art von Autorenschaft im Bild, die aus meiner Sicht, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich mit dem Rendering nicht mithalten konnte. Und auch eigentlich auch, auch heute noch aus meiner Sicht mit dem reinen Bild, also aus dem rein synthetisch generierten Bild, das ist irgendwie was anderes, weil das tatsächlich, das kriegt einen Charakter, das schwebt, das leuchtet, das, das hat, da ist eine Information drin, die über das reine, die reine bildphysikalische Simulation hinausgeht. Wie siehst du das heute mit den Bildern? Also die, die, die Bilder werden tatsächlich immer mächtiger, immer wichtiger und werden sie denn tatsächlich werden sie auch kunstvoller oder machen wir gerade wieder einen Schritt zurück, dass sie immer naturalistischer werden aus deiner Sicht? Mhm. Ich glaube, es gibt so verschiedene Tendenzen, die ich hier spüre. Also es gibt wirklich Projektentwürfe mittlerweile, die äh, also rein synthetisch äh, gerendert oder also gerechnet wurden, die also wirklich extra. Also man muss wirklich, man muss manchmal wirklich fragen, ob das jetzt äh, ein Rendering ist oder eine Fotografie. Es gibt wirklich Renderings, die so kühl und so nah an der Fotografie sind, also jetzt ohne so das mit, mit Lichtatmosphären äh, zu überlagen. Äh, wo ich immer wo, wo, wo man heute viel sieht ja sehr viel und das andere wo ich spüre dass man äh, wieder Schritte zurückgeht und das ist eigentlich wie schade man holt sich so orientiert sich so ein bisschen von der vor digitalen Zeit und geht in wenn dann gibt es ein bisschen äh, Architekten die wieder so mit Modellen arbeiten und die fotografieren oder äh, dass man halt auch wieder so eher so postmoderne Bildkonstrukte arbeitet mit so homogenen Flächen und Himmeln, das, das, das sieht man auch sehr stark. Aber es sind so, was mir noch ein bisschen fehlt, ist und das machen wir auch bei unseren Studierenden sehr stark, dass wir versuchen mit Renderings doch äh, große abstrakte Bildkonstrukte zu schaffen, die jetzt nicht rein auf Fotografie beruhen oder sich an der Fotografie orientieren. Und da denke ich. Da gäbe es unheimlich viel Potenzial noch, dieses Medium Rendering auszuschöpfen, oder? Und es ist wirklich so ein bisschen vergleichbar mit der Fotografie, auch mit Daguerre und, und, und, und Nisse von Jebs, oder in den 40er, 1840 er Jahren. Ich meine, da haben die auch, als die Fotografie entstanden ist, haben die sich extrem auch den bildkompositorischen Elementen der, der Malerei orientiert, oder? Also das das nachfolgende Medien übernimmt eigentlich immer quasi so Grundsätze das Vorhergehens und das spürt man sehr stark auch beim Rendering oder bei den Architekten. Äh, diese Engines meistens, die sind wirklich da, zum der Fotografie so nahe wie möglich zu kommen. Und da gäbe es, glaube ich, extrem viel Potenzial, dass man äh, ganz abstraktere Mischformen noch erzeugen könnte. Äh, und ich, die Technik wäre ja da, aber ich denke. Dass der Anwender noch sehr, sehr stark äh, Rendering immer noch mit Simulation von Fotorealismus halt gleichsetzt. Und da glaube ich, wäre es extrem spannend, hier noch äh, viel mehr daran zu arbeiten, um diesem Medium noch ein bisschen mehr Autonomie äh, zu verleihen. Ja. Aber ich denke, so in der Architektur wirklich haben wir wirklich wenig diese, diese Auseinandersetzung. Es gibt so diese harte fotorealistische Schiene, da gibt es so diese. Äh, gerenderte cinematografische Blade Runner-Konstrukte, äh, die auch sehr futuralistisch sind, aber die so atmosphärisch aufgeladen sind. Und da gibt es so die Leute, die sich so an, an, an analogen Vorbildern orientieren, oder? Und, und äh, zwischendrin, äh, so aus meinem bescheidenen Winkel, fehlt es mir schon noch, dass man noch versucht, mit Rendering noch mehr äh, versucht her herauszuholen, oder dass man das noch ein bisschen mehr antizipiert, ja von Photoshop könnten wir vielleicht noch sprechen, dass du ja auch gesagt hast, für mich ist das eines der perfektesten Programme im Sinne von, dass das tatsächlich ein Programm ist, wo diese Handwerklichkeit zum Tragen kommen kann. Also, mhm. wo, wo man wirklich Virtuosen zuschauen kann, die das bedienen, wo man das Gefühl hat, da ist dann nichts mehr, was zwischen ihnen und dem Programm ist, sondern das ist wirklich, das legen die im Idealfall rein. Das kann man von, habe ich, wenig Computerprogrammen so sagen, wo das so perfekt umgesetzt ist. Also, für mich ist da. Photoshop ein Paradebeispiel. Du bist jetzt aber, ich bin auch ein recht intensiver äh, Photoshop Nutzer, aber natürlich nicht vergleichbar mit dir. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass jemand sich darüber beklagt, dass da nur 99 Layer mal waren Ich dass ich noch kein Photoshop Bild mit mehr als 99 Layern gemacht Das finde ich schon auch sehr faszinierend als, als Anregung, das, wie ich, so was du sagst. Tausende von Layern hast du da zum Teil. Ja, die... sicher Tausende, aber, oh. ich, aber ich meine, so diese 2002er-Dateien, PST-Dateien, die waren unheimlich unstrukturiert, oder? Also, ich musste die mal überall anschreiben, natürlich, hm. oder? Weil da gibst du einfach eben eine 1, Ebenen 2, 3, oder? Also, es hat auch, das ist eine ganz andere Frage, wie man so äh, Files organisiert, oder? Aber ich war dann gottenfroh, gab es dann diese layer gruppen oder? Diese Ordner. Und die konnte ich dann relativ gut versorgen und staffeln und dann sah das wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Aber ich meine, nur mal einfach mal bei so Umgebungselementen, bei Menschen, also bei so öffentlichen Plätzen, da waren mal schnell mal 50, 60 kleine Bonom hier auf dem Platz mhm. zu sehen. Und ich meine, wenn man dann, klar kann man immer die auf einem separaten Pfeil äh, präparieren und dann flatten also auf eine Ebene reduzieren. Auf, äh, auf eine Transparenz und dann rüberziehen, aber äh, das soll es halt wenn es so viele Ebenen und so Ordnergruppen gibt, oder, dann haben sie natürlich schon äh, die Möglichkeit, je wieder ein anderes Licht oder von der Größe, oder dass man da gut miteinander äh, die ver ver äh, verschmelzen kann. Und das andere ist natürlich, ich arbeite unheimlich mit dieser weichen Kante und äh, bei Oliver habe ich das, glaube ich, auch von Jahren mal beim lichtenstein gell? die weiche Kante. Ja, das war ja, irgendwie fast 15 Jahre, <lacht> ja. Und das sind natürlich diese Bildfragmente. Sie sind nicht nur immer scharf abgetrennt und nicht überlagert, oder? Und vor allem, wenn man viel mit so Sfumato und weichen Kanten arbeitet, dann braucht man schon separate Ebenen, oder? Damit man die dann wieder bearbeiten oder skalieren oder neu äh, austarieren kann. Und äh, das war wirklich äh, also das war wirklich ein, ein Muss und das sollte jetzt da nicht so äh, gigomanisch tönen. Ja, aber es waren sicher wesentlich mehr als 100, äh, 100 Layers, ja. ja. Faszinierend. Ja. Ich hätte tatsächlich noch, noch eine Frage, die mich interessiert. Nämlich, wenn du ähm, das Visualisieren als eine künstlerische Betätigung oder ein, das künstliche Element da balten lässt, gibt es darin einen Vorteil, der sich darin ausdrückt, dass man nicht zu sehr etwas verspricht, das nicht unbedingt gehalten werden kann, mit anderen Worten. Wenn, wir, wenn du sehr realistisch, in Anführungszeichen, visualisierst, Machst du dann als Architekturbüro oder als Visualisierer oder als Architekt oder Architektin ein Versprechen, dass dann das Publikum, sei es die Öffentlichkeit oder die Behörden oder sei es der Kunde, annimmt? Das sieht dann auch wirklich so aus. Während äh, eine mehr künstlerisch abstraktere, ja. weniger realistische äh, äh, äh, Angehungsweise Vielleicht eine Distanz einbaut, von der man dann sagen kann: Ja, es geht mir ums Konzept und um die Idee. Da ist die Grenze natürlich extrem schleichend. Und äh, das hat auch sehr zu tun mit den Kulturen, auch in den verschiedenen Ländern. Und äh, das war schon in den 2000er Jahren so: Da gab es natürlich Londoner Büro, die haben alles gerechnet. Und die haben natürlich auch äh, bewusst und auch zu Recht gesagt, also unsere Bilder, die sind absolut akkurat in Anführungszeichen oder die Gebäudevolumen aus dieser Perspektive stimmen. Und äh, das war, äh, das ist ein wichtiges Element, wobei natürlich man fragen kann, eben, äh, also wenn du ein Porträt Port nimmst und das verschiedene Blenden oder... Dann sind die Köpfe auch dementsprechend verformt. Es gibt ein tolles GIF von einem Portrait, wo aus 2,4 dann auf 22 wieder zurückgeht. Und du siehst wirklich sehr, sehr anders aus. Also auch vom Ding. Also es reproduziert einfach eine Kamerasicht von der Optik her. Also von dort kann man sich fragen, ob das stimmt. Aber wir, das war uns äh, wichtig schon von Anfang an. Darum hast du auch immer gesehen, was wir immer so 3D-Render quasi genommen haben als Grundlagen noch neben dran vielleicht noch aus der gleichen Kamera Umgebungselemente wie Zeitgebäude, äh, wo man jetzt nicht äh, wegen Höhe oder so rein also äh, dass man so schummelt dass man nicht sagen kann da ist jetzt die Höhe ist oder spielt etc oder? aber es gibt natürlich viele taktische Elemente rein von der Tagesstimmung von der Belichtung Innenlicht Außenlicht vom Sonnenstand oder wo du natürlich groß manipulativ arbeiten kannst, obwohl eigentlich die, die Höhe der verschiedenen Elemente stimmen. Und da musste man natürlich dann auch sagen, eben, Bild ist ein Bild, Realität ist was anderes. Und äh, das wurde uns dann bewusst, äh, dass wir doch immer mehr auch aufpassen mussten, dass es doch auch immer wieder äh, Leute gibt, die natürlich Bilder jetzt in dieser Anfangsphase, und das war zu Wettbewerb, oder dass das natürlich nicht als jetzt eins zu eins Versprechen oder genommen wird. Ja. Und äh, ja. Diese Renderings werden, wie du jetzt sehr schön gezeigt hast, so stark dazu verwendet, auch neue Bauten dazu promoten und so, bevor sie noch fertig sind, mhm. dass dann am Ende so viele können fast gar nicht hingehen, <lacht> je nachdem, wie das, dass das mal gleich viele sind, wie das Rendering gesehen mhm. haben. Also für uns Architekten und auch eher so poetisch anmutende Betrachter schön ist, wenn es noch Interpretationsspielräume in den Bildern gibt, also wo man noch einen Beitrag als Sehender reininterpretieren kann, also noch äh, Elemente, die jetzt nicht bis aufs Letzte ausdefiniert wurden, also gewisse abstrakte Elemente haben, aber das braucht natürlich auch einen gewissen Aufwand, einen Interpretationsaufwand, und dass wir natürlich heute in einer relativ sehr getakteten, schnell lebenden äh, Bild-Food-Gesellschaft äh, sind, mhm. wo ich mich frage, ob überhaupt noch grossabstrakte Bilder in unserer schnell getakteten Medienwelt überhaupt äh, noch äh, funktionieren. Ja?